See you in a city, looking all pretty, but I pretend you don't exist. See you in a city, looking all pretty, but I pretend you don't exist. Man, your number. Man, man und ich hab schon alles safe. Ja, ich bleib angestellt, lang nichts mehr angestellt, lang nicht im Mittelpunkt. Früher gesoffen und danach lief es, Bond kippe das liegen in die Seven ab und renne vor Kopf weil ich Tenner pack. Ja, die Kunden warten, Bunde, pack. 20% ja, das Ort ist stark. Die Gang kommt mit Messer, dein Rap klingt noch schlechter. Du willst keinen Stress, also verpiss dich besser. Brauchst du einen Job, Mann, ich brauch noch einen Tester für sämtliche Drogen, das ist nicht gelogen. Das hast ich eingetreten, ich muss mir eingestehen. Da wo ich heute stehe, gibt es keinen neuen Weg, weil ich das sehe wenn ich auf Beute gehe. Sky, Digga, ich bin immer high, hab Papers bei so also drehe ich gleich. Und für mich Frei man wir rauchen zu zweit in dem Trip to the Sky, Skytiger zählt keine Zeit. Trip to the Sky, Skytiger, ich bin immer high, hab Papers bei so also drehe ich gleich. Und für mich Frei man wir rauchen zu zweit in dem Trip to the Sky, Skytiger zählt keine Zeit.